Hey Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone. Heute spielen wir das neue Tavern Brawl oder auch Karten Chaos genannt auf Deutsch. Wir suchen gerade einen Gegner, haben einen gefunden in 3, 2, 1. oh, Dead oh, Countdown. In diesem Tavern Brawl hat man entdeckt, nur solche Piratenkarten und bekommt mit halt dieser Runde, am Anfang der Runde, eine, eine von drei Karten, die man sich auswählen kann. Oh, dann mal sehen, was das Glück uns an Karten bringt. der braucht erstmal halt eine halbe stunde zum auswählen aber erklärt dass sich die karte erstmal rauskräumt würde ich ja auch machen <lacht> hm. ich nehme mir mal den das kann ich nicht so ein pirat aus dem weg räumen ein zumindest <lacht> oh, oh, oh. Oh, welchen von den beiden nehme ich spell könnte mir richtig gut was bringen aber auch ihn richtig was bringen ich nehme den bringer Rein. <lacht> bekomme ich die sechs Damage oder der Gegner? ich teste das einfach mal wie viele ist sind 3 ja das sind perfekt 7 er ja, sollte das nicht irgendwas in mein deck rein schaffen Ach, das geht wohl nicht bei diesen modus wegen ähm, weil das deck nur piratenkarten steht wenn das der fall ist dann ist das ein wenig ärgerlich ja, okay. Okay, okay gönn gern dir gerne wenn du willst da denkt sich auch so ja warum nicht <lacht> Oh das, so das, ich nehme den. Oh nice, damit bekomme ich eine sehr starke Karte, easy weg. Der ist natürlich 10 Mana, das ist auch übel. Ah, the great X marks the spot. Und da geht's voll aufs Face Dein. Ich raus, ja, ich habe gute Karten, aber er wahrscheinlich auch. Es <lacht> hat das zwei von diesen Piraten gezogen. Ich glaube es nicht. Das wird eine Kombo. Krass. ich ja kein Zauber, ach doch, ich habe den einen hier noch. Okay. Ich habe ja gar kein Leben, oh mein Gott. Ich verliere, weil ich nicht auf mein Leben geachtet habe, oh nein. Die Runde. Ja, ich die ich sie In zwei leben krass ah doch nicht. Ja. Scheiße. Guck weg, du scheiß Schrift. Ich sehe das Feld nicht. Ich muss das machen. den kann er mich töten oder nicht oh nö nee. oh, du hast mein du hast meine ganze strategie zerstört oh man kann ja spätum ach ich bekomme ja den wieder naja aber auch nichts war doch ich habe jetzt ein spell auf der hand hm. Zieht mich sogar. Perfekt. und oh, das wird richtig knapp die Runde. also wohl die doch in weggemischt, gemischt gemischt lol gutes deutsch scheiß S oh nein oh nein, wir die werden dieselbe Karte haben hm, <lacht> <Worauf hofft> eigentlich <lacht> Oh, da will mich jetzt so fertig machen und perfekten Taunt. Und töte ich ihn. So und jetzt habe ich unbegrenzt Fireballs. Das heißt, ich kann zwölf Damage pro Runde machen. Oh, nimm mal die Karten weg, ich will wie viel Leben hat. Ja, damit habe ich wohl gewonnen. Noob. das ja, ist eigentlich egal, was ich hier nehme. sind die viel Damage? Reicht das? Das reicht noch nicht ganz. Da kommt mein Tortenspiel. Wenn er den jetzt nicht zerstören kann, dann. Ja, dann habe ich gewonnen. Oh nein! Oh nein! Wow! Wow! Da hat er mich noch im letzten Moment fertig gemacht. Ist doch kein Problem, wir können noch eine Runde spielen. Ich kann gut etwas trinken. Jaina versus Anduin. The light shall bring victory. You asked for it. Oh, gegen einem Priest, auch mal was Neues, hab ich noch gar nicht gesehen. Karte kann richtig gut sein. Lol. Krass. Ich werde Mal stärker mit einer Karte spielen. Wow. Hm. Der macht so. Hm. Cool. Das natürlich ist ein toller Zug. Also da bin ich vollkommen zufrieden mit. Was hat der auf der Hand? Okay. lange komme ich dir einfach noch mal ich hätte es nicht erwartet damit auch Legendaries bekommen kann. Stimmt. Der ist im siebten Zug nicht schlecht, kann ich ihn gleich zweimal boosten. Der kann sich nicht entscheiden, wenn das er, oder, oder ist er auf K gegangen. Oh mein Gott, ich stotter wie immer. Einfach ah, eine Zufallskarte wenn... Okay. Ich freue mich, was die Zeit bedeutet. Oh. Oh, oh. Ich bekomme die einfach nochmal. Lol. Okay, gerne. Mal sehen, ob ich die noch bekommen kann. Ist der jetzt wieder da? Ja, ist er. Oh, der haut da raus. Ich schreibe mich direkt an, okay, lol. Okay. Genug Damage. Nicht schlecht. Take this time to your -in oh. in Hmm. Naja, ja, wenigstens habe ich seine krassen Karten jetzt aus dem Weg geräumt. The stand ready. Okay, das war alles okay. Oh, der hat die einfach noch mal. Ich glaube es nicht. Komm irgendwas mit wenig leben. Oh, aber wenn ich, mh. ach so und. Das Beste, was ich machen konnte. <lacht> oh. Oh, der, der haut alles weg. zuerst. Ach komm. Nein, hör auf. Nein, nein, du willst nigger. Oh mein Gott. Das war nicht sein Ernst, Mann. Ja Gott, es war auf eine höhere Chance, dass er mich trifft, aber... Ja gut, ja, wenn du Bock drauf hast, gerne. Ist die fast tot, ich glaub's nicht. Oh. wird seinen links nicht neu ausgelöst okay, nein wird nicht ausgelöst gut oh. naja die wirst du eh nicht ziehen mein freund <lacht> trotzdem ärgerlich gewinnen, da kann ich mir viel schief gehen. sage ich jetzt einfach mal so. Ich Ach, okay. Naja, wenigstens habe ich dafür so ein Dings. Oh, oh, oh, oh. Ah, danke, mein Freund. Ja, das ist scheiße gelaufen, war mein Freund. <laughs> Was bekommt er, was macht er? Wenn jetzt eine karte hat, die mein ganzes Feld zerstört, das wäre ärgerlich. Es gibt ja da so einiges. mach doch mal schneller mann sind doch nur drei karten entweder gewinnst du, oder verlierst du lässt jetzt ernsthaft die zeit ablaufen um mich zu nerven Okay, gerne. Oh, das hat Zweck. Ach, ich kann ihn jetzt nicht mal. Warum mache ich das eigentlich? Okay, okay. lol das nimmt er mir meinen ehrlichen sieg weg indem er raus lief. ja ich klicke warum passiert nichts ah, jetzt so dann öffnen wir noch das paket sei gut zu uns mein freund Oh, ein ganz normales Paket. Hm, nicht schlecht. Gut. Naja, nicht gut, aber okay. Okay. Auch die wollte ich als letztes öffnen. Oh, die Karte ist nice. Und den hier, okay. Das war's dann mit der heutigen Folge von Let's Play Und also. ich hoffe, es hat euch gefallen. Dürft gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, wow, krass, ähm, ähm, ähm, jetzt bin ich durcheinander, weil ich so viel Dings hatte. Ich ja genau, mich gerne durch Abonnieren, ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.